Wir hatten dann irgendwann da hinten zehn Kinder, die Papis lagen im Sunny-Zelt und wir wussten nicht mehr, wohin mit den Kindern. Darum, kleiner Tipp, lass das. Ich weiß, es ist verlockend, aber es ist wirklich Quatsch und führt tatsächlich zu einem überhaupt nicht Happy End, so also einem Tag, nämlich zur Disqualifikation. Das Ganze hat also organisatorische Gründe und auch die Kinder waren übrigens nur sehr mäßig begeistert, als sie dann sahen, Papi ist weg, Mutti, Cappuccino und dann hatten wir den Salat. Also von daher... Und es geht natürlich auch umgekehrt. Wir wollen hier, erstmal, wo sind die Damen eigentlich am heutigen Tag? Einmal die Damen, guck mal, das sind die Athletinnen, die kriegen besonders großen Applaus. Ladies, schön, dass ihr da seid in Frankfurt. Ihr bekommt dann im Ziel die Medaille umgehängt. Euer Finisher-Shirt gibt es im Athletengarten. Die Startnummer mitbringen, wie erwähnt, die braucht ihr bis zum Schluss. Für die Medaillen gibt es auch beim Athletengarten einen Gravurservice. Und da sind dann auch Duschen, Umkleiden und medizinische Betreuung. Wir empfehlen das